Mit dem OM45L geht bei uns richtig gut rein. Die Cryo Chamber außerhalb des Gehäuses ist die optimale Wasserkühlung für dein PC. Außerdem kannst du dein PC auch da tragen. Die neuesten Prozessoren wie den Ryzen 9 oder Intel 12. Generation. Die besten Grafikkarten wie die NVIDIA 3090 oder die AMD Radeon RX 6000er Reihe. Der Omen 45L ist gebaut, um mit dir zu wachsen. Einfacher Einbau neuer Komponenten und Overclocking Tools von Omen. Das Wichtigste zum Schluss, mit dem Omen Gaming Hub könnt ihr die acht verschiedenen Beleuchtungszonen individuell ändern.